Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu einem kleinen Video, zu einem kleinen Tipp. Und ähm, ja, möchte eine Geschichte aus meiner Anfangszeit im Vertrieb ähm, kurz erzählen. Und zwar ähm, soll es heute einfach darum gehen, warum wir gut beraten sind, dass wir nicht unbedingt immer auf die Meinung anderer hören sollten und schon gar nicht uns ungeprüft die Meinung anderer zu eigen machen sollten. Und äh, wie bereits erwähnt, ähm, ja möchte ich dich nochmal kurz mit auf eine Reise nehmen, am Anfang meiner, als ich in den Vertrieb eingestiegen bin und ähm, ja, ich war damals ja, 21, 22, so um den Dreh rum und ähm, ja, und ähm, für jemand, der eine, eine handwerkliche Ausbildung gemacht hat, war Vertrieb und Verkauf war für mich Neuland. Und aber für die, äh, für, ich sag mal, für den, für den Background, den ich hatte, lief es am Anfang relativ gut. Aber es kam dann auch eine kleine Phase, in der es nicht so gut lief. Und ähm, ja, und da möchte ich ganz gerne kurz darüber berichten, was äh, dort vor ist und was das mit der Meinung anderer eben halt zu tun hat. Und zwar, ähm, war eine Situation. Ich kam zu einem Kunden bzw. zu einem Interessenten und ähm, ja, der Interessent, ähm, ja, der, also ich habe ihn als erfolgreicher als mich empfunden zu dem damaligen Zeitpunkt. Ja, ähm, wie gesagt, ich war noch jung, relativ neu dabei und ähm, ja, und da ist man halt auch manchmal persönlich in seiner Persönlichkeit noch nicht so weit, dass man das vielleicht auch richtig einordnen kann. Wie auch immer, heute wäre das anders. Aber zum damaligen Zeitpunkt war es halt so. Ich habe ihn halt als ja nicht höherwertig, aber so in der Hierarchie schon eigentlich so ein Stück weit über mir gesehen. Und ähm, ja, und die Person hat dann eigentlich mir etwas verkauft, anstatt ich ihr. Und zwar ging es damals halt um, um eine Geldanlage und Altersversorge und ähm, ja, und die Person hat mir eigentlich ganz gut verkauft, warum sie heute bei mir nicht unterschreibt. Und ähm, ja, Hintergrund war einfach der, dass es eine, dass es ja eine langfristige ähm, Sache ist und deswegen so eine Entscheidung auch gut überlegt sein will, ähm, weil es ja nicht nur um 14 Tage im Westen geht, sondern weil es halt eben um ja, ein Investment und eine Altersvorsorge geht, die halt 10, 20, 30 Jahre noch in die Zukunft ragt. Und ähm, ja, er hat mir das richtig gut verkauft zum damaligen Zeitpunkt und ähm, ja, und ich habe das Ganze halt einfach nicht hinterfragt und habe diese Meinung ja unbemerkt für mich so ein bisschen übernommen. Was ist also dann passiert? Ähm, die Person ist nie Kunde geworden und ähm, aber für mich hatte das trotzdem ein Stück weit Konsequenzen, weil ähm, durch das, dass ich das ganze Ganze einfach so unbemerkt übernommen habe, ähm, ja, haben meine Verkaufszahlen etwas nachgelassen. Ja? Und ähm, ja, und das hat natürlich auch ein Kollege, der damals eben halt mein mein Coach und ja so in Anführungszeichen halt auch Mentor war, der hat es eben halt auch bemerkt. Und ähm, ja, wir haben uns dann drüber unterhalten und ähm, ja, haben das Ganze dann auch so ein bisschen ein Stück weit analysiert und ähm, ja, und ich kann es eben halt anhand von diesem Gespräch dann auch ähm, festmachen, ja, weil ich habe, ähm, durch das, dass ich das so ungeprüft für mich übernommen habe, ähm, ja, war es natürlich für mich dann auch später klar, dass wenn ein Kunde noch überlegen musste, dass es ja eine langfristige Entscheidung ist, ja, und das will wohl überlegt sein. Nur das Problem an der Geschichte war, dass ähm, ich einfach die völlig falsche Sichtweise hatte, weil ähm, erstens mal haben vorher ja Leute bei mir auch zeitnah, eine Entscheidung getroffen. Das heißt, wir haben am selben Abend äh, oder spätestens am Tag danach entschieden: Ja, ich mache Ich mach's nicht. Und ähm, ja, und warum sollte das jetzt auf einmal anders sein? Ja. Und ähm, dann kam noch ein ganzen, dann kommt ja noch ein ganz anderer Faktor dazu: Jeden Tag, den der Kunde länger wartet, ja, es ähm, ja für den Kunden teurer. Ja, beziehungsweise wenn er erst ein Jahr später mit seiner mit seiner Altersversorgung beginnt muss er ja schon deutlich mehr sparen um das gleiche bei den gleichen Zinssätzen wenn man das miteinander vergleicht eben ähm, ja ein Ergebnis zu haben und ähm, also kostet es ja den Kunden und von daher ist diese Überlegung ja völlig ähm, ja unlogisch das Ganze so zu sehen ähm, Genau, und ähm, wie gesagt, wir konnten das dann halt ein bisschen zurechtrücken, er hat mir da auch ein bisschen den Kopf gewaschen und ähm, ja, und ab diesem Zeitpunkt lief es dann eben halt auch wieder ja besser. Und ähm, ja, ich bin nie mehr ähm, der Meinung, ähm, ja, einer, einer anderen Person dann so zum Opfer gefallen, weil ich für mich dann immer für mich in der Frage, ist es wirklich so? Ja, oder ähm, ist es eine Sichtweise, die mich zu meinen Zielen näher bringt oder ist es eine Sichtweise, die mich eher von meinen Zielen wegbringt? Und das war damals ganz eindeutig ja, eine Sichtweise und das hat man auch in den Ergebnissen dann gesehen, die mich nicht meinen Zielen näher bringt und deswegen musste ich die eben halt schnellstmöglich für mich verändern. Und wenn heute in deinem Leben vielleicht, ja, du nicht die Ergebnisse hast, die du dir wünschst, dann ist es vielleicht einfach auch mal ratsam zu prüfen, ob du vielleicht meinungen in dir drin hast sichtweisen in dir drin hast die ähm, ja vielleicht nicht dazu führen dass du dein ziel erreichen kannst weil du ja vielleicht entweder mit den falschen leuten abhängst oder ja weil du eben halt einfach ja die falschen ähm, oder halt eben meinungen anderer halt eben als wahr akzeptiert hast die ja in der wirklichkeit eigentlich gar nicht so sind Okay, ich hoffe, das Ganze war für dich hilfreich. Wenn dem so war, schreibt mir einen Kommentar, Daumen hoch, teile das Ganze mit deinem Netzwerk, freue mich, freue mich darüber und ganz wichtig, Kanal abonnieren. Und ja, freue mich von dir zu hören, wünsche dir maximalen Erfolg, alles Gute, dein Oliver Schirmer, ciao, ciao.